Oh Gott, das ist alles so schmutzig. Ah, Fingerabdrücke. Tasty Toast. Nam, nam, nam, nam. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Ganz viel Spaß für ganz viel Geld in ganz viel ähm, Zeit hier mit den neuen Apple-Produkten. Naja, das war mein Erlebnis. Wir hatten gerade mal vor zwei Monaten hatten wir die große apple Videokonferenz. Mensch, da war was los. Den Mac Mini, das MacBook Air, das MacBook Pro, so viele neue Sachen, die man sich alle nicht leisten kann. Aber wer genug Geld hatte und auch Zeit hatte zu bestellen, der hat sich das hier besorgt. Ein neues MacBook Air. Das ist ähm, nicht gerade das günstigste für seine Größenklasse, aber auch das effizienteste. Es gibt jetzt kein Intel Core mehr oder eigene Grafikkarten, die in eigenen Lüfter brauchen. Die Zeit sind vorbei. Es gibt jetzt den berühmten M1-Chip. So, aber wir müssen mal gucken, was hat sich denn eigentlich geändert. Apple-typisch ist die Verpackung langweilig, wie immer. MacBook Air, noch ein Apfel-Logo und wieder MacBook Air. Produktschott von der Seite, sehr wenig Platz, ziemlich klein und hier merkt man schon, wir sind im Alter von USB-C angekommen. Also nichts mehr hier mit diesen normalen USB-Sticks, die man da einfach reinstecken kann und Spaß haben kann. Nein, neue Adapter kaufen, kostet nochmal ganz viel Geld. So. Da unten, MacBook Air, was haben wir auf der Rückseite? Immer ganz viel Kleingedrucktes, bla bla bla. Ähm, Seriennummer und das ganze Zeug ist da drunter. 8 GB RAM, 256 SSD, ich weiß gar nicht, gäbe es da noch was Kleineres? Naja, für Leute wie mich reicht das völlig aus. Immer Kleingedrucktes, Assembled, Made in China. Naja, was auch anderes, was hat man anderes erwartet. So, Plastik, sehr umweltfreundlich, können wir hier einfach abziehen. Oh ja. So, uh. Ah, ja. oh, schöner Pappkarton, das hier können wir einfach wegschmeißen, fühlt sich immer Apple-typisch wie jedes iPhone an und kann man öffnen, indem man es hochhält und, na komm schon, komm schon, oh. Oh, ja. es ist auf jeden Fall überhaupt nicht sehr schwer, also für Laptops dieser Größe wiegt es fast gar nichts, aber fühlt sich doch noch wertig an, wenn ich das jetzt mal aufgehen würde, komm schon, geh auf. Ah, oh, so shiny. Also ich habe schon die Goldvariante genommen. Ich fand das Space Crow und alles andere fand ich viel zu langweilig. Mit dieser Lasche, oh, kommt man, ist noch eine Folie angepackt. liegt es erstmal zur Seite, kommt man etwas tiefer. Oh. Nicht den Karton fallen lassen. Apple-Spartanisch, typisch haben wir hier nur jede Menge Klopapier. Hm, dieser Geruch. Ah, das riecht noch richtig frisch. Was haben wir denn hier? MacBook Air. So schaltet man es an. Das kann man damit machen. Und das kann man, wenn man mal auf der Schüssel sitzt und kein Papier mehr hat. Danke. Was haben wir noch? Äh, Garantiehinweise. Papier. Ach du Scheiße. Ich kenne niemanden, der sich das durchliest. Und was ist, da, was ist denn das? So ein... So ein... Wichtige Einschränkungen. Ja. Naja, kann, liest sich auch keiner. Und Apple-Sticker. Und jetzt sind so... Oh. Ich dachte, das wären nur diese normalen Weißen. Das sind ja... Die sind ja in... Gold. Okay, die muss ich mal aufheben. Die sind, äh, die sind krass, diesen krass. Und, ist da noch was? Ja, da ist, Nee. Nee. da ist einfach nur ein Stück Plastik, um das Ganze dicker zu machen. Nee, das war's. So, äh, USB-C-Kabel, die Zeit mit MagSafe sind vorbei, vermisse ich auch so ein bisschen. Ja. Ach, ihr kennt doch alles, ihr wisst doch alles, was USB-C ist. Und den Netzstecker. Der aussieht wie der alte Netzstecker, die man früher bei diesen dicken iPhones hatte, der überhaupt nirgendwo hingepasst hat. Hier noch ein bisschen eingewickelt. Ist auf jeden Fall schön, sich mal dran zu erinnern. Und fucking USB-C. Kann man das noch abnehmen? Geht das noch? Ah, das heißt, ich könnte das... Ja, nee, ich, ich wüsste nicht, wozu ich das verwenden sollte. Aber man kann es abnehmen. Gut zu wissen. Auf der Seite. Und äh, ja, das war's. Au. Kümmern wir uns um das Wichtige. Um das hier das kann auch schon mal weg, um das Macbook. Macbook Air, erstaunlich leicht, noch ein Plastik eingepackt, das müssen wir noch mal ein bisschen, oh, abziehen. Mm, oh, Ah. Plastik, sehr viel Plastik und es ist sehr hochwertig und da sieht man meine Fingerabdrücke schon, ich habe mir extra die Hände davor gewaschen. Mm. Nein, nein, nein, nein, lassen wir das. Kann man ja alles wieder sauber machen. Und, oh Gott, das ist alles so schmutzig. Und hier nur zwei USB-C-Anschlüsse und ein Headphone-Jack. Das ist alles. Es ist gerade mal so dick wie mein iPhone und es ist extrem dünn und auch für diese Größe extrem leicht. Und jetzt klappen wir es mal auf. Ui. oh Oh, das hätte ich nicht erwartet. Nein, es initialisiert sich direkt, nachdem man es das erste Mal angemacht hat. Ah, Fingerabdrücke. Nein, das ist ja geil. Ja, ich denke mal, es ist deutsch. Oh, Bedienungshilfen. Sehen, Motorik, Hören, Kognitiv. Nein, ich bin in diesen Sachen uneingeschränkt. Migrationsassistent. Ähm, nein, danke. Ich würde gerne neu starten. Apple ID. Ah, endlich. Hey, Siri. Öffne den Dokumente-Ordner. Hey Siri, wie ist das Wetter? Das kann doch nicht wahr sein! Hey Siri, wie ist das Wetter? Hey Siri, wie ist das. Ach! Der Mac wird konfiguriert. Der Mac wird immer noch konfiguriert. Er wird immer noch konfiguriert. Konfiguration, Konfiguration, konfiguriere schneller. Wir haben es geschafft. Wir haben endlich nun es erreicht, in Mac OS XL Sir drin zu sein. Wer sich auch immer diesen Namen ausgedacht hat. Ah, da sieht man meine Hand. Hey. Hey du. Wir haben das super schöne, aus Glas gefertigte Riesentrackpad. Eine neue Tastatur, die sich von diesem beschissenen Butterfly-Mechanismus entfernt hat. Und wenn man das von der Seite betrachtet, ist sie nun so ein bisschen angewinkelt. Und das ist gut. Das ist gut. Das gefällt mir sehr. Dass man jetzt endlich. Mit gescheiter Qualität wieder tippen kann, ja. Oh ja, yeah. so shiny. Vielen Dank wir äh, für euer Interesse an diesem Video. Es tut mir nochmal leid für alle Leute, die nie nicht ihren Mac bekommen haben. Seid nicht traurig, ihr werdet euer Gerät noch bekommen. Ich kann euch nur empfehlen, mit diesem leistungsstarken M1-Chip ein Gerät zu kaufen. Ihr müsst noch ein bisschen adapter haben, aber für die Leute, die nicht bis zum Black Friday warten, bis sie sich so ein Gerät kaufen, denen müsste das auch scheißegal sein. Also, ich werde jetzt damit ein bisschen Fortnite spielen. Also dann. Vielen Dank fürs Zuschauen und Wishing!